Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Mitten aus Verliehen. Ich habe mal wieder eine neue Videoidee am Start. Immer, immer, immer, immer bemüht, etwas Neues zu bringen. Errate ich den preisgekrönten Döner. Der gute Ahmed hat mir drei Döner rausgesucht. Wir sind mit im Video gerade, muss ich dazu sagen. Und ich muss erraten, welcher davon preisgekrönt ist. Ich sage euch nur, wir befinden uns auf dem Drahtseilack. Viele Erkenntnisse aus diesem Video. Zum einen, dass wir derbe dämlich sind, ich und Ahmed. Ihr werdet noch genau erfahren, warum. Also, wenn der ein oder andere Döner hier ausgezeichnet ist, sage ich nur so viel, dann gehören die Leute gesteinigt, die diesen Döner ausgezeichnet haben. Wir starten im Video. Lasst gerne einen Daumen oben da. Lasst ihn knallen für immer wieder neue Ideen. Ich wirklich, wirklich Mühe, ja, euch Spaß zu bereiten und dann geht es jetzt los im Video. Viel Spaß! Ja, was hast du dir jetzt dabei gedacht, mein Lieber? Wichtig war für mich, dass ich drei Döner raussuche, die Holger noch nie gegessen hat und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er es noch nicht getan hat. Auf jeden Fall ist einer dabei, der äh, ausgezeichnet wurde und ich würde sagen, wir legen mit dem ersten los. Also da bin ich selber gespannt jetzt, Leute. Da werden jetzt natürlich drei, hoffe ich, Hochklasse-Döner kommen und nicht dreimal irgendwie so gefühlt, wo ich danach sage, scheiße, das ist komplett B-Ware. Das beste Szenario, wenn ich zum Schluss denke, so, oh, ich weiß nicht, die waren alle so heftig, dass ich gar nicht weiß, was ich soll das schlechteste werden, als ich denke, Scheiße, Wert ich wollte mich jetzt hier verarschen? Man muss auch dazu ja. sagen, es ist halt sehr, sehr schwer, Döner noch zu finden, die gut sind, die Holger noch nicht kennt. Das auch, ja. Ne? Deswegen habe ich mich schon gemacht. Und ausgezeichnet. Und ausgezeichnet. Okay, sehr schön. Es ist Hissa. Von dem habe ich viel gehört, nie gegessen. Ein sehr berühmter Döner. Tausend Videos schon im Internet, die kursieren. Jetzt Achmed wird noch mal drin scouten. Nicht, dass irgendwo eine Auszeichnung hängt oder so, weil ich da jetzt natürlich mit reingehe. Da werden wir jetzt mal kicken. Da kicken wir. ich nehme meine Beine in die Hand und dann schauen wir mal. Und so, Laden, eben konnten wir knicken. Das war so geil. Ich habe jetzt ja Achmed gesagt, check vorher ab, wenn da eine Auszeichnung hängt oder so. muss ich äh, draußen bleiben. Nur wir haben nicht drüber nachgedacht. Wenn Achmed dann sagt, dass ich draußen bleiben muss, das dass klar, ich das ja weiß, dass er ausgezeichnet ist. Das Ding ist, es war eben nicht mal der, den wir rausgesucht haben. Der war zufällig auch ausgezeichnet. Deshalb ja, wir gehen jetzt auf ganz normal safe und kontrollieren nochmal auf ganz ganz gediegene Du Nummer. darfst einfach nicht mehr rein, ganz einfach. Äh, ja. Ach, wir machen das jetzt so folgendermaßen, ne? damit sowas nicht nochmal passiert. sag, wenn ich stehen bleiben soll. Aber nicht bei den, also wir sind hier gleich da, wo die ganzen äh, Junkies. Man äh, also, wollte sich ablassen, das, <lacht> dachte, das erinnert sich so an früher? Nee, <lacht> gehen jetzt rechts rüber? Okay. Und du, du, du stellst, stellst mich irgendwo ab einfach. Ja. Oh, mein Lieber, oh, mein Lieber. Nee, da wollte ich nicht unbedingt bei den ganzen Abhängigen stehen, um das so auszudrücken. Beim Warten habe ich bemerkt, Berlin ist echt großzügig sowas. Also sie denken an ihre Einwohner, schaffen Komfort. Hier kannst du mitten, mitten am Rand einfach mal Schiffen gehen. Das nenne ich Luxus. Ja, noch ganz kurz nur, falls du auf Toilette musst, <lacht> siehst du das? Ich frage mich, wenn man jetzt da äh, hinstrullt, ob man eine Strafe von der Polizei kriegt. Nein, ich denke, das ist extra dafür hm. gemacht. Kann ich mir vorstellen. Damit die die denken kann. an ihre Einwohner hier. Ich möchte kurz und knackig bei dem Döner halten. Wir bewegen uns natürlich im nicht self mit ranking Aber das ist leckeres Fleisch, muss man einfach sagen. Richtig schön gebräunt, knackig, wunderbar. Also, das ist ein Brot, was ich schon sehr oft gegessen habe, aber lange nicht mehr. Gefällt mir gut für den Döner wunderbar. Ich muss mir noch mal da genaue Gedanken gleich machen. Ich weiß selber gerade noch nicht, was ich hier laber. Also ein absolut heftiger Döner. Ich glaube aber nicht, dass das der ausgezeichnete ist. Weil davon sticht er einfach in keiner Hinsicht raus. Eine Million Mal schon diesen Döner in gleicher oder ähnlicher Art gegessen. Also, dass der ausgezeichnet ist, würde mich sehr wundern. Wir gehen erstmal zu den anderen beiden. Ich muss wirklich sagen, er war auch, wenn das sage ich mal, irgendwo ein Standarddöner war, natürlich, war der echt stark umgesetzt. Also, ich gebe den echt eine 7-7. Trotzdem, wirklich stark, Mann. Es war ein guter Döner. Ach, wo führst du uns hin, Mann? Wir sind im Arsch der Welt, Alter. Also, ich sage euch, Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich kann ja nicht einfach vorher herfahren und alle Standorte abklappen. Ich, ich habe das Gefühl, Ahmed zieht mich gleich aus dem Auto und versucht mir den Arsch. Ja, ja. Also irgendwas stimmt hier nicht. Achmed, ich glaube, du hast das Hops genommen, Mann. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Ich habe tatsächlich nur vergessen, äh, ich habe einen Zahlendreher gehabt in, in, in der Navigation. Also du bist du nicht entlassen, heute, Ahmed. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Ach das ist richtig schnell gewesen, Mann. Ein gesprintet, Junge. Ah, der Junge ist fix unterwegs, Mann. Das glaubt man wirklich nicht ohne Scheiß? Ich hab den mal gesehen, als er jemanden helfen wollte, auf der Straße umgekippt ist. Der ist 35 km/h ist er gelaufen. Ich habe extra bei dem anderen geguckt. Er hat dann auch noch ein gemacht. War auch so fettgelegt. Ja, kann aber auch Tarnung gewesen sein. Kann Tarnung gewesen. Sein. Also, kann mir nicht vorstellen, dass der ausgezeichnet ist. Also, man muss wirklich sagen, zum Schluss kann man es nicht wissen. Das ist einfach Standard, Standard sein Urgroßvater. Maximal. Also, ich weiß nicht, was ich da gleich noch verbergen soll, damit das irgendwie. Der Auszeichnung bekommt, das ist auch kathi döner muss ich euch sagen, das ist anständig zu essen. Oben klar ist jetzt noch keine Soße, aber du beißt dich durch und musst dich erstmal durchkämpfen und hoffst auf dem Moment, dass gleich irgendwie ein Highlight kommt beim Döner. Aber erstmal kämpfst du dich durch und musst wirklich darauf warten, dass jetzt was Heftiges kommt. Jetzt klingt schon langsam. Also merkt man einfach ganz klar. Und das ist eigentlich schon haram, das zu sagen. Hier ist das Fleisch überhaupt nicht das, wodurch ein Döner punktet. Und das Fleisch oben war, wie gesagt, der Kampf durchkämpfen. Und dann kommt endlich die Soße, dass ich mich darauf freuen kann, dass irgendwie die Kombi ein bisschen auftrumpft. Und nur das Fleisch kannst du trinken. So für sich. Na Kombi gerade geht das klar. Offiziell Gnadenurteil. Wer das ausgezählt hat, den rufe ich an. Dann habe ich schwöre, den ruf ich an. Das war so nett. Und sie haben gefragt, welcher Kanal ist. Das tut mir leid. Der schmeckt nicht verkehrt. Versteht mich überhaupt nicht falsch. Vernünftig, aber absolut Oberstandard. Die Tunsichkeiten gefallen mit dem Vollpacken. Jetzt, wo du unten hinkommst und alles sich vermischt, ist ja wirklich lecker. Immer noch Standard, aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, bei dem Döner gebe ich trotzdem eine 6,3. Nicht komplettes Mittelfeld, der ist schon ein bisschen, bisschen drüber vom Geschmack über komplett Standard, aber niemals preisgekrönt. Wer den, wie gesagt, preisgekrönt hat, das hört sich jetzt halt so gemein an, aber preisgekrönt, das wird auch der Besitzer wissen. Das ist ein Standarddöner, lecker, aber der kannst du doch nicht preisgekrönt. Also Spot Nummer 3, ich warte jetzt auf Ahmed, er holt jetzt den letzten Döner raus, ich muss euch sagen, also bisher, wenn da irgendwas preisgekröntes bei war, dann weiß ich wirklich nicht, was aus dieser Welt geworden ist. Nichts gegen die Läden, leckerer Döner, aber wer diese Döner bisher auszeichnet, der gehört gesteinigt. Dann möchte ich wissen, wer diese Döner ausgezeichnet hat, jetzt kommt Achmed gleich und dann kriegen wir auch das Urteil. Und dann erfahr ich auch, welche Läden das waren. Wir haben den endlos voll Also niemals kriegt so jeder einen Döner. Jeder, jeder. unglaublich. Sag ich dir so wie es ist. Schön kostet Fleisch. Da hebt sich schon mal zu den ganzen anderen Dingern ab. zu vielen Dönern, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn essen soll. Hier ist ein schönes Rotkraut drin, muss man sagen, gefällt mir ja super hebt sich direkt ab. Von anderen Dönern. Heißt nicht, dass er ausgezeichnet sein muss, aber es fällt mir direkt auf beim Essen. Na, ganz ehrlich, war auch wieder anstrengend, um alles wegzuessen. Ich hätte denn lieber direkt so eine Kombi gehabt. Wenn haben mega Hunger hat, ist es auch ganz geil, oben noch was wegsnacken. Aber der gute Teil kommt jetzt, wo alles zusammen ist. Ein super superkrosses Brot, geiles Kraut, direkt saftiger als der andere Döner. Ich gab im Moment gerade beim Döner, wo es mir zu intensiv war, dann aber auch erst im Moment ganz am Ende, wo es wieder geil ist. Ich bin sehr gespalten, was den Döner angeht. Also Leute, ich habe jetzt 100 Jahre hin und her überlegt. Ich muss jetzt einfach was raus, und bevor ich 100 Jahre stehe, wird dem Döner hier eine 7,4 geben. Es war ein guter Hackfleischdöner. Früher hätte ich mit Sicherheit so einen Döner anders auch bewertet. Aber ich habe jetzt inzwischen auch wirklich viele Hackfleischdöner gegessen, und mehr ist einfach nicht drin. Also ist definitiv besser als der andere Hackfleischdöner. Aber am Ende des Tages ein stinknormales Ding. Der preisgekrönte Döner ist safe nicht der Döner davor, den wir eben hatten, den ich eine 6,4 gegeben habe. Der preisgekrönte Döner ist auch nicht der allererste. Wenn einer der preisgekrönte Döner ist, dann muss es der hier sein. Ich weiß, ich habe ihm weniger Punkte gegeben als dem anderen, aber ich denke einfach so, die Berliner sind auf diesem Berliner Film, geben diesen hier eine Preiskrönung. Aber wohlgemerkt, ich würde safe keinem von diesen Dönern eine Auszeichnung geben. Das geht nicht. Was sagst du, Ahmed? Was, was ist es? Du hättest auf deine Punktzahl hören sollen. Ehrlich? Ja, der erste war es tatsächlich. Wirklich? Okay, der krass. Top 10 Berlin.de Seite ja. als erster Platz gerankt, der Tadam döner Tadem war das. Tadem. Okay, krass, krass. Ja. Also, du hättest tatsächlich auf deine Intuition und auf deine Punkte Ich Hätte sollen. drauf hören sollen, aber am Ende des Tages, sage so wie es ist, war das jetzt auch absolut nichts außergewöhnliches. Aber es war ein guter, stabiler Döner, krasser, ja. Aber na gut, na gut, was soll man sagen? Am Ende des Tages habe ich dann verkackt. Ich finde dich verkackt. Ja. Du hast ihm trotzdem die höchste Punktzahl. Die gesehen. höchste Punktzahl gegeben. Also wenigstens muss ich jetzt niemanden steinigen von den Punktevergebern. Ja, danke Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne mit einem knallenden Daumen oben wissen und einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.